Herr Meier, kommen Sie bitte von dem Bürostuhl runter, von dem Drehstuhl, wenn Sie oben was aus dem Schrank nehmen. Ein gesundes Risikobewusstsein hilft, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu wahren und hilft auch letztendlich, Ihr Unternehmen langfristig zu sichern. Ein gesundes Risikobewusstsein verändert sich aber auch im Laufe der Zeit. Die Chance, von einem Säbelzahntiger heutzutage gefressen zu werden, dürfte nahezu null sein. Genauso auch das Risiko, dass man von einem LKW in der Standseite überfahren wird. Risiken verändern sich und damit muss sich auch Ihr Risikobewusstsein entsprechend anpassen. Ein gesundes Risikobewusstsein sollten Sie als Unternehmer in jedem Fall haben als Einstieg in ein systematisches Prozessmanagement. Mehr dazu gibt es hier in der Playlist.